Mittlerweile haben wir es schwarz auf weiß. Selbstverständlich stecken sich Kinder und Jugendliche ebenfalls mit dem Coronavirus an. Und natürlich tragen sie dieses Virus auch weiter. Lange Zeit hat man uns erzählt, ach Quatsch, Kinder sind da nicht so stark von betroffen. Und wenn, dann passiert denen schon nicht so viel. Und dann ging es immer wieder hin und her. Schulen auf oder zu? Kitas auf oder zu? In welchem Bundesland gilt jetzt was? Wo macht man was? Worauf dürfen sich die Eltern einstellen? Mittlerweile können wir sagen, vielleicht war es anfangs gar nicht so klug, Kindergärten, Kitas und Schulen geöffnet zu lassen. So hat beispielsweise die AOK einfach mal geschaut, wer meldet sich denn aufgrund von Corona krank? Welche Arbeitsplätze bzw. welche Beschäftigten trifft das am häufigsten? Und, oh Wunder, wer hätte das gedacht, Erzieherinnen und Erzieher melden sich 2,2 Mal so oft, also mehr als doppelt so oft aufgrund von Corona-Covid krank als andere Berufsgruppen. Und eigentlich hätte ich schon viel früher so ein Video gemacht, aber ich hatte damals noch keine Zahlen und Fakten und im Prinzip hätte ich euch nur das erzählen können, ja, was ich aus eigener Erfahrung weiß und das erzähle ich euch jetzt einfach im Nachhinein. Ich kenne mittlerweile jede Menge junge Eltern, die ihre Kinder natürlich in die Kita schicken, in den Kindergarten oder aber auch schon zur Schule und alle Eltern erzählen mir das Gleiche. Logisch, sobald ein Kind in die Kita kommt, in den Kindergarten oder auch in die Schule geht, es kriegt alles Mögliche an Krankheiten, an Bazillen, an Viren, was es da so gibt. Und das wird oft natürlich mit nach Hause gebracht. Und am Ende kriegen das die Eltern auch, kriegt das die gesamte Familie. Ganz normal. Und ich selbst kenne das auch als Referendar, als ich unterrichtet habe im ersten Jahr. Ich habe auch alles bekommen. Ich habe zwar das Gymnasium unterrichtet, also 5. bis 13. Klasse. Aber es war ganz normal. Da kriegst du als Referendar erstmal die volle Breitseite an Viren, Bakterien, sonst was, was es da so gibt. Und du nimmst alles mit und du bist im Prinzip im ersten Jahr ja, dauerkrank. Natürlich bist du nicht die ganze Zeit dann zu Hause, aber irgendwas ist immer. Und als quasi das Gerücht aufkam, dass Covid oder Corona ja gar nicht so schlimm ist, was Schulen und Kitas und so weiter angeht, und dass sich das so nicht ausbreitet und die Kinder da gar nicht so drunter leiden, da habe ich mir gleich gedacht, da, da kann irgendwas nicht stimmen. Ne? Also ich, aus meiner Erfahrung, kriegt man wie gesagt einfach alles dort. Und die Kinder, klar untereinander, Menschen, die stecken die Köpfe zusammen, die kuscheln im Kindergarten, in der Kita und sowas. Da wird alles übertragen im Prinzip und zu sagen, hey, dieses neuartige Virus wird wahrscheinlich nicht so häufig übertragen oder gar nicht, das war für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie man sowas rausblöken kann. Wenn ich 45 Minuten lang mit über 30 Kindern in einem kleinen Raum hocke, in dem die Fenster die ganze Zeit zu sind und es keine andere Belüftung gibt, dann weiß ich, ich kriege im Prinzip alles, was die auch haben. Und hier sehen wir, wie so oft, ein politisches Trauerspiel. Ich habe mittlerweile ja schon etliche Videos zu unserem Bildungssystem gemacht und gesagt, dass sich da seit Jahrzehnten, vielleicht schon seit über einem Jahrhundert, nichts Wesentliches mehr verändert hat. Und wenn ich mir das anschaue, was heutzutage wieder passiert und der eine dem anderen wieder den schwarzen Peter irgendwie zuschiebt, dann kriege ich echt wieder so einen Hals. Das eine Bundesland sagt, wir machen die Schulen dicht. Das andere Bundesland sagt, ah, wir machen irgendwie abwechselnd Unterricht für die äh, unterschiedlichen Jahrgangsstufen. Das nächste Bundesland sagt, ja, wir müssen alles offen lassen, das muss alles weitergehen wie bisher. Also jeder äh, kocht da wieder sein eigenes Süppchen und es ist im Prinzip immer wieder dasselbe, woran dieses verdammte Bildungssystem scheitert und das Betreuungssystem immer wieder heißt es, ja, Bildung ist Ländersache sollen die Länder mal machen. Und wie wenig in den Ländern passiert ist in den letzten Jahrzehnten, habe ich auch schon berichtet. Und im Prinzip ähm, geht es darauf hinaus, dass die Schulen selbst ähm, ja oder die, die ähm, Betreuungsangebote selbst sich darum kümmern müssen, etwas zu verändern. Und das kann es einfach nicht sein in so einem großen Land, ähm, wo irgendwie alles auch durchgedacht ist und durchgeplant sein sollte, dass da jeder für sich sein eigenes Süppchen kocht und gerade jetzt in der Pandemie ähm, es keinen im Prinzip Masterplan gibt oder gemeinsamen Plan gibt, ähm, vorzugehen gegen dieses Virus und zu sagen, na mein Gott, soll doch jeder machen, was er will. Und das ist ja auch gar nicht so schlimm mit den Kindern und Jugendlichen, ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und im Prinzip spiegelt sich dieses Chaos ja bei allen anderen Themen genauso wieder. Sollen die Leute jetzt arbeiten gehen oder nicht? Ähm, sollen die Geschäfte offen bleiben oder nicht? Die Veranstaltungen offen bleiben oder nicht? Jeder versucht irgendwie sein eigenes Hüppchen zu brauen und keiner weiß so recht, was er tun soll. Dabei stelle ich mir wirklich die Frage, ähm, wie kann das sein, dass bei so einer Katastrophe im Prinzip... Ähm, es keinen Masterplan gibt. Natürlich erwarte ich nicht, dass man von Anfang an eine Impfung hat oder irgendwelche Pillen dagegen und alles ist wieder gut. Aber es muss doch für so eine Situation, die absehbar war, irgendeinen Plan geben, wo man sagt, okay, und daran müssen sich jetzt einfach alle halten und dann schauen wir, ob das jetzt gewirkt hat oder nicht. Und nicht jeder tut, was er gerade so, wir gerade so lustig ist. Und ich sage deswegen, dass es vorhersehbar war, weil wir im Prinzip Ihr wisst es selbst, wenn ihr regelmäßig einfach Nachrichten lest, konsumiert, wenn ihr regelmäßig Zeitungen, Zeitschriften lest, äh, bzw. konsumiert, dann wisst ihr, mindestens einmal im Jahr gibt es irgendwo immer einen großen Artikel, in dem alle möglichen Wissenschaftler, Ärzte und so weiter zu Wort kommen und erklären, warum demnächst ein großes Virus ansteht, eine große Epidemie ansteht und dass wir uns doch bitte, bitte darauf vorbereiten sollen. Das lesen wir wirklich jedes Jahr mindestens einmal irgendwo ganz groß. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass irgendwie kein Plan hinter dem ganzen ja, Tun und Machen heute steckt. Und es wäre doch im Prinzip so einfach, gerade aus diesen Kitas, Kindergärten und Schulen, die absolute Virenbunker sind ja, und Bakterien schleudern und überhaupt, da quasi ein sicheres Umfeld zu schaffen, hätte man natürlich schon vorher machen können. Wie hätte man das machen können? Ganz einfach, indem man einfach Bildung äh, bzw. Betreuung mehr wertschätzt. Ja, Es kann doch nicht sein, dass da draußen für die Banken Glaspaläste da errichtet werden. Aber kommt mir jetzt nicht mit, äh, Banken sind ja privat und das ist ja normal so. Nein, das zeigt einfach, welche Wertschätzung wir unserer Bildung, unseren Kindern entgegenbringen, wenn wir sie in irgendwelche alten, verrottenen. Gebäude stecken, ohne Lüftung, ohne alles und dann kommen irgendwelche Heinis, die hochbezahlt werden und einem erzählen, ja, ihr müsst da nur richtig lüften. Und da kriegt dann so richtig das Kotzen. Wenn dann Leute da sitzen, die tatsächlich für diese Bereiche zuständig sind, Bildung, Erziehung und so weiter, die dann einfach nur mit dem Vorschlag kommen, ihr müsst nur richtig lüften. Ja, Die Kinder, ich, ich habe ja selbst in mehreren Schulen unterrichtet, ich war selbst Schüler in mehreren Schulen, und ich habe einfach immer nur irgendwelche alten Gebäude gesehen, in die dann halt irgendwie Schulen reingestopft wurden, weil man da halt genug Räume hat und dann sind die halt da drin. Ich habe ganz selten in ein, zwei vielleicht modernen, neuen Schulen mal ein Belüftungssystem gesehen. Ja? Ich finde, ich sage, ein Belüftungssystem ist das Minimum, was jede Schule braucht. Jede größere Schule muss doch ein Belüftungssystem haben. Es kann doch nicht sein, dass man im 21. und bald im 22. Jahrhundert sagt, hitzefrei, es ist warm, statt ein anständiges Belüftungssystem zu installieren, eine anständige Klimatisierung zu installieren, damit die Schülerinnen und Schüler jederzeit vernünftig lernen können und wissen, okay, hier sind wir relativ sicher, dass wir nicht ständig alles Mögliche an Krankheiten mit nach Hause schleppen. Und um sowas umzusetzen, braucht es natürlich jemanden, der Arsch in der Hose hat und sagt, wir machen das, am besten auf Bundesebene, denn wieder zu sagen, hier ist das Geld, wie man es schon bei vielen anderen Dingen getan hat und gesagt hat, naja, macht doch mal, kümmert euch drum, dann bleibt das Geld halt irgendwo liegen, es interessiert keine Sau und keiner macht irgendwas. Und auch jetzt, mitten in der Pandemie, man hätte schnell agieren können, statt immer nur zu reagieren. Das ist so typisch Politik für mich. Gerade Politik in Deutschland, sie reagiert ja nur. Agieren tut sie ja sehr selten. Es sei denn, es geht irgendwie um große Konzerne, die man irgendwie entlasten möchte oder schützen möchte. Und das ist auch so eine Geschichte. Da gehen jetzt wieder Milliarden an irgendwelche Konzerne. Wahnsinn, also wirklich so schnell, ja. Und in den Schulen tut sich im Prinzip nichts, dabei ist das so simpel. Ich meine, ich, ich habe mich ja selbst informiert, auch für dieses Video und recherchiert. Es gibt ja genug wissenschaftliche Berichte darüber, wie man zum Beispiel auch Schulräume ähm, mehr oder weniger sicher gestalten kann. Ja, Mit Plexiglas, Trennwänden und einfach einem anständigen Raumluftfilter. Außerdem, und das sage ich jetzt persönlich, ist es auch absolut kein Problem, Teenager, also Kinder ab 13, 14 Jahren, einfach auch mal alleine zu Hause zu lassen, ohne dass die Bude abbrennt. Und dann sagt man eben als Lehrer bzw. Lehrerin, Lehrkraft, ähm, dann haben wir jetzt halt irgendwie vier Wochen Lockdown, dann arbeitet doch im Buch die und die Seiten durch ähm, und ihr könnt mir jederzeit eure Ergebnisse zuschicken, wie auch immer. Ähm, ihr müsst nicht zur Schule kommen, aber die Jüngeren kommen zur Schule, die vielleicht unter eben 13 sind. Und um die kümmern wir uns dann eben vor Ort und können die aufteilen und können dafür sorgen, dass man sich vielleicht ein bisschen weniger ansteckt. Aber auch hier ist im Prinzip jede Schule, jede Bildungseinrichtung sich selbst überlassen. Ja, es gibt gute Beispiele, es gibt tatsächlich Schulen, die haben gesagt, okay, wir kaufen uns jetzt solche Filter, Luftfilter oder wir stellen jetzt Trennwände auf. Das gibt es schon, aber das kann einfach nicht wieder sein, dass jeder, ja wie gesagt, sein eigenes Süppchen braucht und jeder macht, wie er, wie er gerade lustig ist. Und genau das alles zeigt wieder, der Föderalismus funktioniert so nicht. Auf dieser Ebene hat er im Prinzip in den letzten 100, über 100 Jahren nicht funktioniert. Und dann muss ich natürlich nochmal das Thema Digitalisierung aufgreifen. Also es ist Wahnsinn, was da verpasst wurde und das wird uns jetzt richtig deutlich. Also es ist ein Schlag in die Fresse eigentlich im Moment, was da passiert, denn viele andere Länder können teilweise wirklich auch auf Online-Lösungen zurückgreifen und sagen, okay, wir wissen, die Kinder sind ausgestattet mit Laptops oder Tablets und so weiter, weil wir sie damit selbst ausgestattet haben zum Beispiel und wir haben ein bestimmtes Online-Programm, sie können darauf zugreifen und wir können uns online austauschen, Lehrkräfte, Schülerinnen Schüler können sich austauschen, es funktioniert einigermaßen, um einfach ein paar Wochen oder Monate zu überbrücken. Und solange nicht jedes Schulkind mit einem Tablet oder Laptop ausgestattet ist, macht das Ganze auch gar keinen Spaß und gar keinen Sinn, da irgendwas zu fordern und zu wollen und zu sagen, ja, die Aufgaben stehen doch online bereit und warum hast du das nicht gemacht, gibt es ganz oft zu hören, naja, es gibt einfach jede Menge Familien, die können sich eben sowas nicht leisten. Ja, Die können sich kein schnelles Internet leisten und sie können sich auch nicht einen Laptop für jedes Kind leisten oder ein Tablet für jedes Kind. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn ich sehe, dass im Prinzip es auch Länder in Südamerika schaffen, alle Kinder mit Tablets auszustatten an den Schulen, dann denke ich mir, mein Gott, also es kann nicht am Geld liegen, es kann einfach nur an der Politik hier in diesem Land liegen und darum, daran, dass sich einfach keiner richtig um diesen Bildungsbereich kümmert. Ich persönlich hätte es richtig gefunden, von Anfang an einen richtigen, echten, harten Lockdown durchzuführen, das im Prinzip nur noch ja, lebensnotwendige Institutionen geöffnet sind, wie eben Arztpraxen, Krankenhäuser, aber auch Supermärkte, Apotheken und so weiter. Das hätte offen sein müssen. Alles andere zu, alle Schulen zu, alle Kitas zu. Gleichzeitig hätte man aber auch sagen müssen, es kann nicht sein, dass ihr immer noch ins Büro lauft, Leute, oder irgendwo in die Produktion. Das geht halt auch nicht. Ja, Natürlich kann man sich da auch gewissermaßen ein bisschen absichern. Aber wenn wir wirklich einen Stopp haben wollen, wenn wir wirklich so eine Pandemie unterbrechen möchten... Meiner Meinung nach geht es dann nur entweder ganz oder gar nicht. Ja? Das Virus sagt sich nicht, hey, da gehe ich nicht hin, weil da ist mir zu schmuddelig oder da ist mir zu schön. Ja? Das Virus sagt auch nicht, oh nee, NRW, da will ich nicht hin, da gehe ich nicht hin. Oder dieses Dorf, keine Ahnung, wie es heißt, da gehe ich jetzt auch nicht hin. Ja? Also das alles immer so lokal zu betrachten, mag durchaus sinnhaft sein, wenn man sieht, dass sich irgendwo gewisse Herde bilden, aber es kann nicht sein, dass von Ort zu Ort Menschen unterschiedlich behandelt werden bzw. unterschiedlichen Maßnahmen ausgesetzt werden. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ja noch in, in, am Rande Bayerns gelebt, ähm, an der Ecke zu Österreich, Baden-Württemberg und so weiter. Ähm, ich konnte es mir dann teilweise aussuchen bzw. meine Freunde, die da noch wohnen, haben sich teilweise aussuchen können, wo sie einkaufen gehen. Ja? Ähm, in dem einen Bundesland ging nur noch ähm, das, der Supermarkt, in dem anderen Bundesland konnte man dann schon zum Handwerkerladen oder ja, da denkst du dir halt auch, was soll das? Also, wo kommen wir da hin? Und man konnte dann aber auch gleichzeitig auch ins Ausland, also quasi nach Österreich fahren und da einkaufen oder da sogar Spaß haben bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und wenn es natürlich alle zu Hause bleibt, wird ja kein Geld verdient. Also viele verdienen ja dann kein Geld. Manche können im Prinzip, so wie ich, auch von zu Hause aus arbeiten. Aber auch das, finde ich, muss man in so einer Situation den Menschen nicht antun. Man kann wirklich einmal für vier Wochen oder wie lange auch immer die Wissenschaft es vielleicht vorschlägt, einfach sagen, okay, vier, fünf, sechs, acht Wochen Komplett zu. Und man kann natürlich entsprechend die Menschen entschädigen und sagen, okay, es gibt für die Menschen direkt, nicht für den Arbeitgeber, nein, für die Menschen direkt, die normalerweise beschäftigt sind, mindestens das Arbeitslosengeld-1-Niveau, also 60 bis 66 Prozent des letzten Bruttogehalts. So könnte man wirklich ein paar Wochen über die Runden kommen und würde sehen, okay, hat das jetzt was gebracht? Ja, und, oder, oder nicht? Oder müssen wir so wie jetzt in den zweiten, dritten Lockdown oder weichen Lockdown oder was auch immer? Ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe dafür keine Zahlen vorliegen, dass uns diese ständigen Abbrüche, diese ständigen Lockdowns und diese ständige Hin und Her und das eine Bundesland macht dies und das andere Bundesland macht das, dass uns das am Ende mehr kosten wird, ähm, gesellschaftlich, politisch, auch finanziell, wirtschaftlich natürlich, als einmal so ein richtig harter Lockdown für ein oder zwei Monate. Ich finde, das Minimum an Respekt, was man sich selbst quasi schuldet und anderen gegenüber erbringen kann, ist wirklich, auf Hygiene zu achten, auf Abstand zu achten und Maske zu tragen. Das ist wirklich das Minimum, was man tun kann. Und der Rest muss einfach von der Politik kommen. Und da müssen klare Ansagen kommen, klare Worte kommen. Und für alle dasselbe gelten, nicht irgendwie, ja, in dem Kuhdorf das und in der anderen Stadt das. Und an dieser Stelle bin ich wie immer auch auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum ersten Lockdown, zum zweiten Lockdown, zu den ganzen Maßnahmen, zu den ganzen ja, Aktionen und Reaktionen der Politik? Seid ihr damit zufrieden? Seid ihr nicht damit zufrieden? Worüber ich hier nicht diskutieren möchte, sind die Basics, die ich gerade genannt habe. Also Abstand halten, ähm, Hygiene, Massenpflicht und so weiter. Hier gibt es für mich nichts zu diskutieren. Wer darüber diskutieren möchte, kann gerne woanders hingehen und sich ein anderes Video suchen und andere Kommentarspalten. spalten. Letzten Endes muss ich sagen, ich bin maßlos enttäuscht von der Politik, wie sie hier in dieser Pandemie einfach nur reagiert, wie jeder sein eigenes Hüppchen braucht wie jeder Minister beispielsweise, jeder Landesvorsitzende, jede Landesvorsitzende sich profilieren möchte und hier schon über Kanzlerkandidaturen und solchen Blödsinn gesprochen wird, während wir noch mitten in der Pandemie stecken. Vielleicht seht ihr das ähnlich, vielleicht seht ihr es aber auch ganz anders. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und an dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.